Wie kann man in LimeSurvey die Antwortoptionen einer Frage randomisieren, dass man also diese ganzen Antwortoptionen hier in einer zufälligen Reihenfolge angezeigt bekommt, aber dabei trotzdem eine Antwortoption, nämlich diese letzte Antwortoption hier, fixieren? So, der erste Schritt ist natürlich eine Frage anzulegen. Ich habe jetzt hier mal eine Frage vom Typ Mehrfachauswahl angelegt. Dann klicke jetzt mal hier auf Bearbeiten. So, der erste Schritt ist jetzt hier auf den Einstellungen auf der rechten Seite bei Anzeige auszuwählen, dass die Antwortoptionen in zufälliger Reihenfolge angezeigt werden sollen. Und dafür wechselt man hier eben bei der zufälligen Reihenfolge auf Ja. So, dann gibt es noch bei den allgemeinen Einstellungen die Möglichkeit, hier eine sonstige Antwortoption einzufügen. Damit starten wir mal, weil das die einfachste Möglichkeit ist, eine Antwortoption zu fixieren. Gucken wir uns das mal an. Ich klicke hier auf An und dann auf Speichern. Und jetzt schauen wir mal in die Fragenvorschau, wie das Ganze aussieht. Also ich habe jetzt hier diese fünf Antwortoptionen, die ich angelegt habe. Die sind alle in einer komplett zufälligen Reihenfolge. Und diese Sonstiges-Option hier unten, die ist aber immer als letztes angezeigt. Das wäre also die einfachste Variante. Wenn man das jetzt aber nicht so haben möchte, also nicht hier eine Sonstiges-Option, sondern wirklich eine von diesen fünf Antwortoptionen soll ganz unten fixiert werden, ohne so eine Sonstiges-Option, dann kann man auch das tun. Allerdings ist das in lime standardmäßig nicht vorgesehen. Dafür braucht man dann einen, einen Workaround. Und solche Workarounds findet man online. Ich setze auch den entsprechenden Link unten in die Infobox. Und hier findet man diese Workarounds, also im Manual von LimeSurvey. Und da findet man das Ganze unter der Bezeichnung Partielles Randomisieren. Und dort findet man das für verschiedene Fragetypen. Also zunächst mal haben wir hier Partielles Randomisieren für Matrixfragen, also Array Questions. Und wenn man dann ein bisschen runterscrollt, findet man das hier auch für Multiple Choice und... Einfach Antworten fragen und weiter unten gibt es noch für andere Fragetypen und auch für den Fall, dass man mehrere Antwortoptionen fixieren möchte. Schauen Sie dafür einfach mal hier in diese Workarounds im Manual rein. Okay, wir gucken uns mal dieses Beispiel jetzt von den Multiple-Choice-Fragen an, das ich gerade gezeigt habe. Und dafür sieht der JavaScript-Code folgendermaßen aus. So, das ist der JavaScript-Code, den man dafür benötigt, und da ist auch eine kleine Anleitung dabei. Man muss zunächst mal darauf achten, dass JavaScript aktiviert ist. Wenn Sie das prüfen wollen, schauen Sie mal in mein Video rein zum Verwenden von JavaScript-Code in LimeSurvey. Da gibt es einen kleinen Test, den man anwenden kann, ob JavaScript aktiviert ist und genutzt werden kann in Ihrer LimeSurvey-Installation. Und dann steht hier, soll man eben eine Multiple-Choice-Frage erstellen, das Ganze hier in eine Zufallsreihenfolge bringen, was wir gerade schon gemacht haben, und dann diesen JavaScript-Code hier in den Quelltext der Frage einfügen. Das machen wir direkt mal, indem wir das hier kopieren. Und dann habe ich das hier in den Fragetext eingefügt, indem man hier auf Quellcode geht, kann man das dann sehen. Man kann den JavaScript-Code komplett so lassen, man braucht da nichts anpassen. Es ist allerdings wichtig, dass die Codierung der Antwortoptionen bzw. der Teilfragen numerisch ist, also von 1 bis x geht. In diesem Fall hier habe ich das jetzt also einfach codiert mit 1, 2, 3, 4, 5 und dann funktioniert das direkt auf Anhieb. Ich schalte also diese sonstiges Option hier wieder aus, gehe auf Speichern und dann können wir gleich wieder in die Vorschau gehen. So sieht es jetzt in der Vorschau aus. Diese Antwortoptionen hier sind also alle in einer zufälligen Reihenfolge und die letzte Antwortoption ist fixiert, wird also immer ganz unten angezeigt. Soweit als kleiner Einblick zu dieser sogenannten partiellen Randomisierung in Save, wie, wie immer viel Erfolg bei der Anwendung.